Hallo, ich bin Markus vom Veganik-Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Passend natürlich zur Weihnachtszeit und da mit ganz, ganz wenig Zutaten ein richtig leckeres Christmas-Cookie-Rezept. Seid gespannt und jetzt geht's los. Das sind also die fertigen Kekse, so sehen die Christmas Cookies aus. Und wenn ihr es nachmachen möchtet, findet ihr hier direkt unten drunter sämtliche Zutaten und auch die Zubereitung. Tipp noch von meiner Seite, ihr habt gesehen, ich habe den Puderzucker extra in so einer Dose gemacht. Hat gerade in der Weihnachtszeit den Vorteil, Dose ist wieder verschließbar und ihr müsst es nicht wegkippen. Ihr habt also alle Reste, die ihr dann vom Puderzucker und dem Vanillezucker habt, könnt ihr dann immer aufbewahren und für die nächste Runde an Keksen könnt ihr das dann wieder weiter benutzen. Das ist so ein bisschen der Vorteil. Also, der ist nochmal als Tipp. Und ansonsten, guten Appetit, wenn ihr es nachmacht. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.